Du bist? Ich bin Merva Aksoy, ich spiele die Rolle Zeynep in dem Film Ararat. Ararat ist ein? Ruhender Vulkan in der Türkei, der größte Berg in der Türkei und grenzt zu Armenien. Der Berg steht für? Ausbruch und für Zerstörung wie Zeynep. Zeynep ist? Zeynep ist wie der Werk Ararat. In ihr brodelt es die ganze Zeit und man weiß nie, wann sie explodiert. Zeyneps größte Entwicklung ist, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, sich zu konfrontieren und ihre Dämonen zu bekämpfen. Familienkonflikte können traumatisierend sein und können einen verfolgen. Lügen sind Scheiße. <lacht> und haben kurze Beine und stinken. Der Film hat mich zum Nachdenken gebracht über? Familienstrukturen, dass jede Familie diverse Probleme oder ähm, Hindernisse hat oder Geheimnisse. Vielen Dank.